Für die Mitglieder des Rates das Wort hat zunächst Herr Damian Müller, dann Herr Hannes Germann. Herr Müller, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir, dass ich als jüngstes Mitglied im Stöckli das Wort ergreife. Ich bin mir bewusst, dass es ungewohnt ist, in der dritten Runde als Nicht-Kommissionsmitglied zu sprechen. Doch gleichzeitig habe ich mit meiner Generation die Interessenbindung bekannt gegeben. Ich gehöre also zu jener Generation, welche die hier beschlossenen Kosten effektiv bezahlen wird. Beispielsweise über höhere Lohnprozente, aber auch natürlich über die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Ich bin aber auch Vizepräsident des Stiftungsrates der Prosenektute des Kantons Luzern. Und damit ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dass keine, und ich betone keine, ungleichen und Ungleichrechtigkeiten zwischen Neurentnern bestehen gegenüber den aktiven Renten. Das Ziel der vorliegenden Reform war die Stabilisierung der Altersvorsorge, ohne die Leistung auszubauen. Plötzlich stehen wir nun aber vor einer Rentenausbauvorlage. Wir konnten dies auch in den letzten Medienberichten vom letzten Wochenende lesen, dass einige, welche an dieser Vorlage gebaut haben, heute plötzlich von Rentenausbau sprechen. Für mich ist das ein Verstoß gegen die Generationensolidarität und gerade mit den neuesten Anpassungen der Kommissionsmehrheit am Kompensationsmodell erhalten also neu sage und schreibe 20 Jahrgänge, also alle, die beim Inkrafttreten der Reform zwischen 45 und 65 Jahre alt sind, 840 Franken pro Jahr also 12 mal 70 Franken mehr AHV. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dabei ist diese Übergangsgeneration, also nur die 45- bis 65-Jährigen, von der Senkung des Mindestumwandlungssatzes ausgenommen, keine Senkung des Umwandlungssatzes und trotzdem mehr AHV. Dies ist ein unfairer und ungerechtfertigter Rentenausbau und meines Erachtens ein klarer Verstoß gegen die Rechtsgleichheit. Die vorliegende Variante aus der, ist aus meiner Sicht aus dem Gleichgewicht. Und ich bin überzeugt, so wird die Reform im Volk kaum eine Mehrheit finden. AHV Plus ist noch in den Köpfen. Die gleichen Gründe gegen AHV Plus Gelten auch gegen die 70 Franken. Nennen wir also das Kind beim Namen. In diesen Jahren kommen die Babyboomer ins Rentenalter. Es ist schlicht die größte finanzielle Herausforderung, welche die AHV je hatte. Und genau jetzt will man die Renten für alle Neurentner ohne Rücksicht auf deren Bedarf aufstocken. Ich frage mich ernsthaft: sind es Marketingmaßnahmen, damit vor dem Volk die Reform eine Zustimmung gewinnt. Ganz abgesehen davon, dass es wohl keinen schlechteren Zeitpunkt für eine generelle Rentenerhöhung gibt, empfinde ich dieses Vorgehen effektiv als fragwürdig. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich habe es eingangs gesagt, ich stehe absolut zum Generationenvertrag. Sorgen wir dafür, dass die Reform nicht zum Solidaritätsbruch zwischen den Älteren und den Jüngeren wird. Was in dieser Vorlage als Kompromiss hochgelobt wird, ist für mich Raubbau an der nächsten Generation und diskriminiert notabene alle aktuellen Rentner. Der Vorschlag der beiden Minderheiten baut eine Brücke. Wenn die Mindestrente angehoben wird, dann profitieren diejenigen, welche es nötig haben, und zwar die bisherigen Rentner. Das Nationalratsmodell wiederum kompensiert die Rentenausfälle ohne die Generationengerechtigkeit weiter zu beanspruchen und ohne die Bundesfinanzen zu belasten. Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, nicht auf den Positionen der Mehrheit zu campieren, sondern mit den beantragten Minderheiten einen Schritt Richtung Nationalrat zu machen. Sonst, meine Damen und Herren, riskiert diese Vorlage, in diesem Saal an der Kompromisslosigkeit der Mehrheit zu scheitern. Dank, Müller. Das Wort hat Herr Germann.